vorstellen, bitte. Und wieder, wie gehabt, alle Fragen und Ideen bitte in den Chat hineinschreiben. Und wenn das ein bisschen in Ordnung ist, werde ich am Ende dann die Fragen ja. an die richten, die aufkommen während Ihres Vortrages. Danke sehr. Kön können Sie schon meine Folien ja, äh, sehen? Ja, ja, Ja. passt ja. Alles. Sehr gut, also ich werde heute ein bisschen auf Englisch und ein bisschen auf Deutsch vortragen, denn ich bin zweisprechig Deutsch, aber wissen Sie, es ist nicht mehr, also nicht total perfekt und deshalb, aber wir werden schon schaffen, okay? Also, ja. Activate your class with digital storytelling, okay? Also, mm -hmm. nur ein paar Worte mich einzuführen. Und zwar, ich bin Sekundärlehrerin, also am Gymnasium in Italien, Udine, aber dieses Jahr arbeite ich ausschließlich mit der European School Net in Brussels als pädagogischer Berater, bin Expertin für Technologie, unterstützten Unterricht und aktives Lernen, habe sehr viel mit meinen Klassen, mit meinen Schülern und Schülerinnen experimentiert, so für, mit Digital Storytelling, aber auch kollaboratives äh, Lernen und WebQuests -Web äh, inquiry based uh, learning. Also die sind auch e also das habe ich mehrmals also mit meinen Klassen gemacht und deshalb kann ich heute, heute mit Ihnen auch ein paar Beispiele vielleicht am Ende Teilen von Projekten, die meinen Schülern, meine Schüler gemacht haben. Also die Frage ist, wie kann man Kreativität im Klassenzimmer einführen? Also wie kann man die, den Schülern eine Möglichkeit, eine Chance anbieten, dass sie auch ihre Kreativität und auch die Inhalte, was sie gelernt haben, eigentlich in kreative Weise weiter erarbeiten können? Mit Digital Storytelling kann man das tun. Und ich muss auch sofort sagen, dass das ja, verlangt ein bisschen eine neue Perspektive von Seiten des Lehr der Lehrperson. Also, man muss eine neue, also mehr Freiheit in der Klasse den Schülern anbieten. Das ist sicherlich wahr. Aber auf einer Seite so, auf der anderen braucht man auch nicht ganz unsere eigene gehen umwandeln. Also die, die, die Lehrer mögen Digital Storytelling, auch weil sie äh, ein, ein Angebot, also eine Idee den Schülern unterbreiten können. Am Ende ein Lernpfade ein Lehrprozess. So. Aber first muss man ganz genaue Lernziele haben. Also man geht einfach nicht in die Klasse und sagt, denn Jungs, also Jungs, heute machen wir Digital Storytelling. Das ist eigentlich nicht so. Ne? Man muss ganz genau wissen, was unsere Zwecke, unsere Lernziele sind und genau planen. Also dann kommen die Strategien, das heißt, wie wir diese Lernziele äh, erreichen möchten. Und dann am Ende kommen die Tools, kommen die, äh, die, äh, die Apps oder die Tools, die wir verwenden können, die die Schüler verwenden können um diese Nacherzählungen, diese Videos, diese Infographics, Posters und andere mit, mit, äh, multimedialen Produkte ähm, machen können. Also wie fängt man an in diesem ersten Teil meines Vortrages werde ich ein paar Strategien und Ideen mit euch teilen und im zweiten Teil dann zeige ich Ihnen ein paar Beispiele von diesen äh, Schul äh, also Schülerprojekten. Wie fängt man an? Klare Lernziele und Ergebnisse, kreatives Lehren und Lernen, also diese neue Perspektive, das heißt nicht nur vom Lehrer geführten Lernaktivitäten, sondern Learning by Doing. Die Kinder müssen arbeiten, nicht wir als Lehrer. Wir haben genau äh, genug studiert, aber natürlich sind wir auch neugierig auf neue Me Methoden, auf ne neue Wege und so, wie und so weiter. Aber es geht nicht darum, dass wir Lehrer neue Apps und Tools lernen. Also ich tue das mit den Schülern nicht. Ich gebe den Schülern nur ein paar, also ein Toolbox von Video Tutorials, von Tools, die sie verwenden können. Aber das müssen Sie machen. Gell? Also mit Hilfe eines Schoolkits. Ich habe in den vergangenen Jahren, 2016, äh, wenn ich mich nicht hier, School, ein Schoolkit für das italienische ähm, Bildungsministerium erarbeitet, äh, also gemacht, vorbereitet. Und dieses Schoolkit ist auch auf Englisch übersetzt worden. Ich werde mit euch später das teilen. Und auch sich von Best Practices von anderen Lernern inspirieren lassen. Also wir als Lehrer brauchen auch Tatsache, die die praktische äh, Implementation von diesen Ideen schauen. Und von diesen Beispielen, die Sie vielleicht auch mit Ihren eigenen Schülern teilen können, dann können Sie Ideen, also Ideen. Wir brauchen Ideen. Ne? Und ein paar digitalen Tools, das für äh, sicherlich und vielleicht auch mit einem kleinen Projekt anzufangen. Also vielleicht nicht sofort mit einem Video. Kinder begeistern sich für Videos, aber die verlangen mehrere Kompetenzen und deshalb ist es vielleicht einfacher, äh, am Anfang mit einem äh, digitalen Buch oder einem eine, ein, ein comic äh, Strip anzufangen. Sehr gut. Also äh, äh, auf alle Fälle muss man sich, äh, muss man bedenken und auch den Kindern immer daran erinnern, dass die the story comes first, also zuerst kommt die Geschichte. Also für eine Lehrerin so wie ich und so wie ihr, also die Lerninhalte kommen zuerst. Also hier werden diese Lerninhalte von den Kindern in einer originelle und kreative Weise, Art und Weise verarbeitet. Da finden Sie ein Diagramm, ich habe nur ein paar Wörter auf Deutsch übersetzt, wie dieses Prozess äh, entwickelt äh, sein sollte. Und zwar zuerst muss man eine Idee, also man kommt mit einer Idee, dann schreiben Sie die Kinder einen Vorschlag für diese Idee und da kommt auch die, die, die, die, die, die Lehrerin oder, die, oder der Lehrer, hat eine Rolle, damit wir Sie die Kinder führen können, guiden und facilitate. Okay. Die Kinder dann forschen, entdecken oder lernen diese Lerninhalte, die sie verarbeiten werden. Dann schreiben sie ein Drehbuch, also eine, einen ersten Entwurf. Das ist auch ganz wichtig und das ist ganz und das ist auch der Schritt, wo wir als Lehrer den Kindern helfen zu äh, verbessern oder eine andere Lösung zu finden. Also das ist eigentlich, wo wir als Lehrer ähm, die Kinder äh, führen können. Dann schreiben Sie einen Storyplan, das heißt, dass Sie, äh, Sie äh, teilen die, Ihre Geschichte in verschiedenen Phasen, verschiedenen Schritten. Dann suchen Sie äh, Bilder, sie machen ihre eigene, mit, mit dem Handy zum Beispiel, mit einem Smartphone oder sie suchen äh, äh, äh, Bilder im Internet. Äh, sie setzen alles zusammen und dann teilen das endgültige äh, äh, Produkt. Am, äh, die letzte Phase, die Let der letzte Schritt ist auch sehr wichtig, denn sie, äh, die Kinder können reflektieren und zusammen in der Klasse oder mit der Lehrerin die äh, Feedback geben kann. Also es ist auch ganz wichtig, dass Sie lernen und äh, kritisches Denken ähm, äh, verwenden, damit Sie konstru äh, konstruktives Feedback annehmen. Also Sie müssen auch lernen, dass Ihre Arbeit nie perfekt ist. Man kann immer besser werden. Also da finden Sie ein Schoolkit. Ähm, da können Sie, ich werde meine äh, Slides mit Ihnen teilen. Sie klicken hier. Das Schoolkit ist auf Englisch, aber ich habe das mit Google äh, übersetzt, also die, äh, die automatische Übersetzung eingestellt. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist nicht ganz äh, in Ordnung, aber es ist vielleicht besser für Sie, das auf, auf Deutsch zu sehen. Ich hoffe, ihr, ihr könnt auch, mein, mein school Kit jetzt sch sehen, ich hoffe ja. schon. Ja, mhm. sehr gut. Mhm. Also dieses school ist ist auch mit einem digitalen Tool, gemacht worden, das heißt der Adobe Spark Page und das erlaubt den Kindern ganz einfach, die, die, die, das Tool ist total frei, aber sie müssen einen Account haben, natürlich eintragen. Das tue ich manchmal für meine ganze Klasse, damit die Kinder nicht ihre eigene ähm, Mail verwenden. Also ich tue das für die ganze Klasse und dann können sie mit meiner, mit dieser Mail Einloggen und äh, Produkte, das, das funktioniert insbesondere, wenn die Kinder klein sind. Aber ich arbeite ähm, ähm, an einem Gymnasium und meine Kinder sind äh, also Senior, sie können schon eine E-Mail haben. Also es geht äh, um äh, digitales Storytelling. Wir wissen schon, dass Geschichte schon von unserer Kindheit immer so faszinierend sind und sie erregen auch unsere Fantasie. Also Geschichte gibt es überall, also Digital Storytelling gibt es auch in, in, in, im, im, im Handel oder in großen Konzerne in der Politik überall, aber es, ist, es geht auch um Talent, eine Geschichte nachzuerzählen, äh, weiter zu, zu, zu teilen. Also äh, auch in der Schule, Schule können wir Geschichte verwenden und wir werden hier schauen, wie, das machen, wie wir das machen können. Also äh, heute können diese Geschichte in verschiedenen Formen äh, produziert werden, gemacht werden, dank digitaler Tools, die wir im Internet finden. Äh, und äh, wir können, also die Kinder können auch diese äh, Geschichte diese Lerninhalte verarbeiten und in Form von einem Video oder von einem E-Book oder von einer Webpage und äh, einem Comic äh, erarbeiten. Okay? So, Sie können das gelernt, was Sie gelernt haben, auf kreative und originale Weise verarbeiten. Uh, hier sehen Sie ein Poster, das ich sehr oft mit meinen Schülern geteilt habe, auch an den Wänden von meinem Klassenzimmer aufgehängt. Es, es, es, es, es schreibt hier, dass wir das Internet nicht nur zum Browsen, zum Klicken, Chatten und äh, Spiel, Video, äh, also äh, Games zu spielen, sondern wir kreieren was, auch wir, wir planen etwas. Und wir äh, entwickeln ein Produkt, also wir teilen, was wir machen mit Internet. Das heißt also Content Creators, nicht nur Content Verbrau Verbraucher, sondern auch Creators. Das ist also ein aktives, äh, eine aktives äh, Weise, das Internet ein, ein, äh, zu verwenden. Okay? Ja, ja. Äh, digitale Storytelling kann vieles ähm, anbieten und zwar, wir können äh, komplexe, disziplinäre Inhalte, Begriffe und in, in einer unterhaltsamen Weise äh, verteilen. Äh, aktiv, äh, es aktiviert auch transversale Kompetenzen bei, durch Learning by Doing, kooperatives Lernen, kritisches Denken und Problemlösen. Fördert die ja, äh, Ausarbeiten von Inhalten auf eine Auto äh, eigenständige Weise. Äh, also ich weiß nicht, ob diese Übersetzung von Google ganz perfekt ist, aber es hilft schon. Gell? Stimuliert auch die Ausdrucksfähigkeit, also die, äh, die, die Kompetenz, die Kommunikationskompetenz von Kindern. Wir, wir wissen, unsere Kinder sind manchmal schüchtern oder sie, sie reden nicht viel, aber durch Videos oder diese originelle Weise können vielleicht etwas von sich selbst ausdrücken. Und dann verbessert auch Selbstwertgefühl, wenn sie sehen, dass sie etwas kreieren können, dass sie etwas Schönes, so wie diese Webseite zum Beispiel, machen können, dass hat einen großen Impact auch auf Selbstgefühl. In Pubertät ist das sehr wichtig. Okay? was können Schüler tun? Also sie können ihr Wissen selber äh, sich also bauen, das heißt aktives Lernen. Es ist nicht nur die Lehrerin, dass eine Erklärung einen Unterricht führt, sondern sie auch machen das. Sie können Inhalte reflektieren und verinnerlichen, das heißt Deep Learning, die von der Realität und eigene Identität auch bewusster werden und einen Sinn finden. Also das heißt nicht nur die inhaltliche, die, die ihre schulfach unterrichten sondern auch äh, die äh, also mit äh, beitragen die personalität der kinder äh, zu entwickeln in der schule können sie äh, besser Begriffe und informationen insbesondere komplexe informationen merken neue vokabeln eine neue sprache also eine äh, reichere also sprache erwerben sie können präsentieren äh, also theorien konzepte und probleme vortragen und Sie können auch Verbindungen zwischen mehreren Fächern schaffen. Also es kann auch Cross-Curricular sein. Äh, Im Klassenzimmer erwerben Sie kulturelle Identität und Bewusstsein. Sie können Werte vermitteln, kommunizieren über Ideen und Projekte, Eine Querschnitt, Querschnittskompetenzen sowie kreatives Denken, Problem Solving, Kommunikationen. Kreativität und ja, kritisches Denken auch entwickeln. Und vielleicht denken, Sie können sich auch äh, überlegen, wie I ihre eigene Zukunft vorstellen, also sich vorstellen, wie die Zukunft sein wird. Äh, warum digital? Also, das wissen Sie schon, also ich werde das nicht in Detail ausklären erklären, aber durch digital können die Kinder auch von zu Hause arbeiten. Also wir können diese Tasks, diese Aufgaben auch als Hausaufgaben äh, geben und äh, sie, äh, sie können also auch äh, imaginär Geschichte und äh, metakognitiven Reflexion fördern. Das heißt, sie müssen überlegen, was sie machen. Wer äh, wird auch dieses Produkt, dieses Video, diese Webseite anschauen? Uh, und uh, wir können die Grenzen des Klassenzimmers hinaus also, verbreiten, also mehr, uh, auch ein größeres, ein breiteres Publikum. Also die, die, die, die Lernenden können deshalb mehr Verantwortung an ihren eigenen Lernprozess haben. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Welche Techniken uh, für das Digital Storytelling gibt es? Ähm, also ähm, essentiell gibt es zwei und das heißt Fiction und Non-Fiction, non also Sachbuch. Hier können die Kinder ihre eigene Geschichte erfinden. Äh, also die äh, verwenden ihre Kreativität zum An Ausdruck von persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse. Es kann über eine Reise zum Beispiel oder ihre eigene Identität, ihre eigenen Gefühle oder ja, ein, ein, ein besonderes Erlebnis sein oder es kann ein Sachbuch zum Beispiel äh, von äh, Topics, von Themen, die mit dem Curriculum zu tun haben. Es kann zum Beispiel Erkunde, Erkunde oder Wissenschaft, dass sie weiter erzählen in einer originellen Form. Ich werde euch ein paar Beispiele zeigen. So, das erweitert die Lernszenarien und Sie können Ihre Kreativität verwenden. Da sehen Sie zum Beispiel ein, ein Beispiel von E-Books, von digitalen Büchern, die meine Kinder, meine Schüler, gemacht haben. Das ist ein, ein Horror Story, und hier haben die Kinder auf Englisch geschrieben. Lernziele waren eigentlich äh, also ähm, past tenses in Englisch, also dass sie eine, eine Geschichte in der Vergangenheit nach erzählen. Und die Kinder, und die Schüler haben auch hier Comics dazu äh, gemacht, um ihre eigene Horrorstory Story. Äh, zu äh, repräsentieren und das ist äh, äh, äh, ein anderes Beispiel von Oskar Schindler äh, für, äh, bekannte äh, Liste. Okay, diese E-Books sind äh, einfach also simpel zu machen, sind multitextuell und sie ermöglichen das Einbetten von Links zu anderen Arten von Inhalten, zum Beispiel, man kann hinein, also einbetten, Videos, Animationen, Podcasts, Bilder und Illustrationen, aber auch andere Aggregator. Tools, andere Tools so wie ThinkLink oder Padlet oder andere Tools. Okay? Und sie sind interaktiver, also der, der, wer, wer der, der das E-Book anschaut, kann die, die, die Seiten selber und die äh, interaktiven Inhalte, die multimedialen Inhalten auch selber einschalten. Und sie regen den U Übergang vom passiven zum aktiven Lernen. Also das ist sehr einfach zu tun, auch für Lehrer, Lehrpersonen, die, nicht so, äh, die, die, die sich nicht so digital fühlen. Okay? Äh, andere Arten können Webseiten mit möglichen... Audiokommentar, also die Kinder können, insbesondere wenn sie eine äh, fremde Sprache lernen, aber nicht nur das, denn äh, also da, die, die Fähigkeit, die Kompetenzen, einen Vortrag zu machen, ist, ist wirklich nicht so ähm, einfach, das müssen sie auch lernen, also Ton, Rhythmus und so, wie und so weiter. Sie können auch äh, verfälschte Zeitungsseiten sein. Zum Beispiel eine Kollegin von mir hatte über Manzoni, Promessis Posi, also diese äh, eine, eine Zeitung, eine ganze Zeitung über das, meine Kinder haben über die äh, Peste, die, die, die Peste in, in London wo sie Journalisten waren, also sie mussten einen Report, einen Artikel für die Zeitung schreiben. Oder sie können gefälschte Tweets und Facebook-Seiten, das haben meine Schüler zum Beispiel. Wir lernen Literatur, englische Literatur in der Klasse. Das haben zum Beispiel nach der äh, bekannten Balkon-Szene, wo Romeo und Juliette zum ersten Mal also, also ihr, ihre Leber deklarieren, dann haben sie Tweets zwischen Juliette und, und, und die Mama, also die Nurse oder, oder Romeo und Juliette nach, nach der, der Balkonszene äh, also gemacht. Oder sie können interaktiven Karten und Timelines Comicstreifen, sprechende Avatare, das heißt in Figuren, die äh, den Kindern ein, ihre eigene Stimme geben äh, oder es könnte auch äh, also automatisch gemacht werden, also mit diesen Text-to-Speech-Tools, Podcasts und Radiosendungen. Kinder können zum Beispiel eine Radiosendung inszenieren, wo Leute von Publikum äh, telefonieren und stellen Fragen oder äußern ihre eigene Meinung in, über was nicht, also ähm, debattieren und so wie und so weiter. Oder es können auch Ro Radiosendungen mit Experten, wo die Kinder die Rolle eines Experten aufnehmen und sie, äh, sie äh, beantworten Fragen. Natürlich, wenn sie Fragen beantworten können, das heißt, sie haben auch sehr gut gelernt. Also nicht so einfach. Dia Shows und mit Audiokommentare, ist, sind äh, so wie äh, Videos, aber nicht äh, nicht mit äh, einer narrative Stimme, nur also äh, mit Audiokommentar, Videoanimationen und äh, können dann Videos und kurze Videoberichte. Das ist das Schwierigste zu tun, denn äh, das äh, ver verlängert auch äh, komplexe äh, Fähigkeiten, aber die die Kinder lieben das. Up-Smashing ähm, ist eine Technik, das heißt, dass Apps und Tools werden vermischt, also nicht nur ein E-Book, sondern auch andere Comics zum Beispiel werden zusammen äh, verbunden, um ein, ein multimediales Produkt äh, zu, äh, zu machen. Wie geht es uh, Schritt für Schritt? Hier finden Sie ähm, ähm, ein paar ähm, Anweisungen auf diesem School Kit, also Schritt für Schritt Anweisungen. Es kommen zu, äh, zuerst Texte, also die Kinder müssen schreiben, einen ersten äh, Entwurf, dass der Lehrer oder die Lehrerin korrigiert, verbessert oder gibt Feedback. Feedback und Feedforward, sagen wir. Also nicht nur Kritik, sondern auch ähm, Tipps, Anweisungen, damit die Arbeit besser wird. Äh, das ist auch gut zu machen am Anfang, denn es ist ganz, ganz schwierig, äh, sowohl psychologisch als auch praktisch, ein Video zum Beispiel zu verbessern. Das ist sehr schwierig. Es ist besser, dass, der, dass die Texte in Ordnung sind, bevor die Kinder dabei arbeiten. Dann, man muss Bilder aussuchen, Klang, also Musik oder ihre eigene Stimme, erzählende Stimme ein, auftragen. Äh, so. Äh, acht Schritte für eine Geschichte, das haben Sie schon auf, auf Deutsch auch auf meine Folien gesehen, Schritt für Schritt zuerst eine äh, Entscheidung, also was für eine Art von Geschichte möchtest du erzählen, dass diese Entscheidung macht so, normalerweise die Lehrer und Lehrerin. Die Lehrer, also Fiction oder Reportage, oder schreiben wir eine Biografie von Prominenten zum Beispiel oder historischen Figuren oder Dichter, sowie und so weiter. Imaginäres Vorstellungsgespräche. Meine Kinder, zum, meine Schüler haben zum Beispiel diese Vorstellungsgespräche mit äh, bekannten äh, Sängern, äh, Popstars, aber auch. Äh, wird auch Ballettdänzer, Tanzer ähm, äh, geschrieben und in Videos äh, gemacht. Es kann Science Fiction sein, Fernsehnachrichten oder Radionachrichten, wo sie die Rolle eines Journalisten, eines Moderatorin, äh, aufnehmen. Werbung oder Awareness-Kampagne, es kann über Klimawandel oder, oder auch was wir in der Schule machen können, um die Umwelt zu verbessern oder die Diäte, Diäte von den Kindern äh, zu verbessern, dass sie nicht so viel Junkfood essen. Es kann alles sein über Awareness, also Selbstbewusstsein. Äh, sie beginnen mit einem, Erst, mit einem Entwurf. Äh, um die Ideen zu organisieren. Äh, das kann äh, also ähm, auch durch einige einige Tools gemacht werden. Es kann ein einfaches, einfaches Blattpapier. für die kleinen Kindern funktionieren. Die Haftnotizen sehr gut. Also sie, sie, die Kinder stellen, äh, sticken diese Haftnotizen auf einer auf einem Tisch und dann bewegen sie die die Zettel, damit sie eine Sequenz von dieser Geschichte äh, entsteht. Oder man kann auch Online äh, Brainstorming-Tools äh, verwenden, so wie zum Beispiel äh, Padlet okay? oder Storyboard. Das ist auch ein sehr schönes Tool. dass äh, Man kann Comic-Strips damit machen. Also man kann eine Mindmap oder eine, Tab eine einfache Tabelle, damit man Texte und Bilder zusammenstellt. Äh, mit den Bildern muss man immer ein bisschen aufpassen. Und das müssen wir auch die Kinder den Kindern unterrichten. Also man darf nicht einfach auf Google äh, die, die Bilder herunterladen. Man muss sie, äh, man muss Copy-Left. Also äh, es ist äh, am, am besten, am besten äh, sollten die Kinder ihre eigenen äh, Fotos aufnehmen, also mit Smartphone oder Tablet oder sie können eine Zeichnung, wenn es zum Beispiel etwas über Wissenschaft oder äh, Mathe oder äh, was nicht, Technologie, dann können sie vielleicht eine Zeichnung machen und das fotografieren und dann aufnehmen, also mit digitalen Tools, zum Beispiel Comics zu, äh, Comics zu erstellen. Also für äh, CopyLeft. Also wir können diese äh, Bilder im Public Domain verwenden, das heißt sind historische Bilder, die überhaupt keine Lizenz brau brauchen, oder Creative Commons. Dann müssen aber die Kinder auch lernen, wie sie Attribution, wie sie den, dem Autor äh, also, äh, äh, Attribution geben. Das heißt, äh, man muss Filter aktivieren im Google. Und immer den Autor, den Name, die, die, die Adresse, die, die Link, das, das Link angeben und die Lizenz, die Lizenz Creative Commons. Hier finden Sie auch eine, ein paar Beispiele von Webseiten, wo man diese Fotos in, im Public Domain zum Beispiel oder CC, Creative Commons oder kostenlose Bilder finden kann. Hier ist ein Video, das ich für meine Kinder selber gemacht habe. Um, es ist auf Italienisch, aber mit Google, Google können sie alles übersetzen heutzutage, um den Kindern zu erklären, wie sie diese Bilder äh, suchen müssen. Dann nehmen Sie vielleicht auch ein, machen Sie einen Podcast, um Ihre eigene, mit Ihrer eigenen Stimme die Geschichte weiterzugeben. Es gibt eine Reihe von Tools, die Sie verwenden können. Vocaroo ist einer. Damit können Sie Ihre eigene Stimme eintragen, also ein Audiokommentar und dann als MP3-File herunterladen oder mit Clip, Soundcloud, Spreaker, Audioboom etc. Äh, äh, Sie können auch eine Hintergrundmusik verwenden, aber hier auch immer aufpassen auf die Lizenzen, auf diese Copyright-Bedingungen, äh, die man respektieren muss. Und Schritt 7, also das Synchronisieren von Bildern, Texten, Audio und Video. Und Schritt 8, das ist für eine eine Lehrperson ganz ganz wichtig. Das heißt Schlussreflexion und Nachbesprechen. Was kann verbessert werden? Was haben wir gelernt? Was machen wir das nächste Mal besser? Und das können die Kinder, die Schüler auch durch Peer Reviews machen. Das heißt, jeder kommentiert, äh, gibt äh, Advice, Tipps äh, zu den anderen immer in, in konstruktives Feedback. Da finden wir eine Reihe von Ideen und Tipps. Das möchte ich euch noch mit euch teilen. Sie, sehen, Sie können hier ein Fotos. Ich liebe dieses Fotos. Also das Klassenzimmer wirklich so wie ein Labor, wo die Kinder alles experimentieren können. Das ist leider nicht mein Klassenzimmer, nicht mein Lehrraum, aber das wäre super für mich. Also hier ist also eine, eine Reihe von, von Tipps nach meiner Erfahrung, aber diese Liste ist sicherlich nicht komplett. Man könnte das noch erweitern und vielleicht haben Sie auch Ideen dazu. Also wie wir diese Geschichten... Ähm, denn, also wie die Kinder diese Geschichten, diese Lerninhalten weiter erarbeiten können oder nacherzählen können. Zum Beispiel können sie eine Geschichte oder einen Teil davon in einen Dialog, ein Interview oder ein Telefongespräch verwandeln. Oder eine Geschichte in einen Comic und eine Videoanimation. Oder die Kinder können einen komplexen Traum der in der Vergangenheit oder in der Zukunft spielt. Oder sie können, äh, die also die Lehrerin kann ein Bild von einer Person, die kurz davor steht, etwas zu, äh, zu unternehmen, und kann die Kinder bieten, sich äh, vorzustellen, was als nächstes äh, passieren wird. Und sie bilden davon eine Geschichte. Uh, präsentieren Sie ein Video oder einen Artikel und bitten Sie die Schülern, die Geschichte aus der Sicht der verschiedenen beteiligten Charakterfiguren zu erzählen. Also Google ist nicht so schlecht, ist er? Erstellen Sie imaginäre Interviews oder eine Videoreportage. Erstellen Sie eine ge gefälschte Radiosendung oder eine Talkshow, in der junge, in der junge Menschen Sprecher gegensätzlicher Ideen. Und simulieren die Intervention von Experten. Das haben wir zum Beispiel äh, mit äh, Hamlet. Äh, und Hamlet äh, wurde interviewt von den anderen Schülern. Er musste erklären, warum er, also wie er reagiert hat, ihre, seine Emotionen. Oder mit Ophelia zum Beispiel, die andere wichtige Figur im Hamlet. Warum hat sie sich äh, selbst gemordet und, und so, war, äh, warum hat sie nicht eine andere Entscheidung? Also das war wirklich sehr interessant. Erzählen sie, sie historische Ereignisse aus der Sicht einer, einer fiktiven Figur. Zum Beispiel die Geschichte eines Soldaten an der Front. In Kobarit gibt es ein Museum. Meine Schüler hatten dieses Museum äh, selber besichtigt und hatten die Briefen von den Soldaten an, an, an der Front äh, gesehen und davon ist die Idee entstanden, dass sie selber Briefe an ihre Mutter oder ihre Familie schreiben, als ob sie an der Front äh, wären. Oder die offizielle Rede einer historischen Persönlichkeit oder die Todesanzeige für die Beerdigung einer berühmten Person. Das haben meine Schüler am Gymnasium, also die letzte Klasse, haben sie äh, so eine, eine, Re eine Rede ähm, für, für nach dem Tod von Mandela. Also sie haben zuerst die Rede von Obama in Erinnerung von Mandela, Nelson Mandela zugeschaut, gesehen und dann haben sie selber so eine Rede äh, gemacht. Äh, erstens, äh, erstellen sie eine fiktive Zeitungsseite, die über ein historisches oder biografisches Ereignis berichtet, rekonstruieren sie eine Abfolge von Ereignissen, ein historisches Ereignis oder eine Biografie anhand, anhand einer Timeline oder die Reiseroute eines Protagonisten, von einem Roman, das ist auch sehr schön zu machen. Die, die Kinder wissen manch, manchmal auch nicht, wo die Städte oder äh, ja, die Städte, die, die, äh, die geografische Positionen sich äh, befinden, also auf eine, auf eine Karte, auf eine Karte können Sie, können Sie das äh, auch machen, eines Wissenschaftlers oder eines Entdeckers anhand einer interaktiven Karte. Man kann mit Google Maps, Google My Maps oder Google Earth, kann man diese Explorationen, also diese Touren, virtuelle Touren auch schaffen. Erstellen Sie eine Werbekampagne, Werbekampagne zur Verarbeitung wichtiger Botschaften und gemeinsamer Werten. Erstellen Sie einen Videotrailer oder Flyer um das Lesen eines Buches den Besuch einer Ausstellung oder das Ansehen eines Films, einer Show zu fördern. Also die Kinder haben zum Beispiel ein Buch gelesen und wollen den anderen Mitschülern über, überreden, dass sie auch dieses Buch lesen äh, sollten oder vielleicht äh, auch ein, ein Video, einen ein, ein Film oder ein Museum, ein Museum auch. Aus, eine Museumausstellung können Sie auch ähm, bewerben. Erstellen Sie gefälschte Tweets oder Facebook-Kommentare, um den Dialog zwischen Charakteren in einer Geschichte nachzubilden. Liefen Sie, das kann, das haben Sie, äh, also andere Kinder in meiner Schule haben über Julius Caesar zum Beispiel, ne? äh, also diese bekannte historische äh, Episoden. Äh, schlagen Sie ein kurzes Video oder auch hier einen inneren Monolog einer Figur zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte. Das haben Sie, wie gesagt, mit Ophelia und Hamlet gemacht. Schlagen Sie ein kurzes Video vor und bitten Sie die Schüler, vielleicht den Dialog zwischen den Charakteren fortzusetzen. Sie machen das weiter. Oder sich mit einem der Charaktere identifizieren und sein ihr Tagebuch zu schreiben. Oder stellen Sie sich mögliche Enden vor, andere Szenarien und sehr, sehr, sehr viel mehr. Also wirklich, es ist endlos. Das sind nur meine Ideen. Nach der, nach der Produktion von diesem von dieser multimedia Digital Storytelling Produkt. Es ist immer wichtig, auch den Kindern eine Bühne anzubieten, damit sie äh, verantwortlich sind, aber auch eine Begeisterung äh, bekommen, äh, also Erfolg haben von ihrer eigenen Arbeit. Manchmal sind diese Produkte so schön, wirklich eine Überraschung für uns äh, Lehrpersonen. Ähm, ich kann ein paar äh, Beispiele zeigen, wo man sieht, wirklich, was sie machen können. Also ähm, da sind ein paar Informationen über Kosten und Ressourcen. Das ist vielleicht nicht interessant für euch, aber fast alle diese äh, Tools sind entweder frei oder freemium das heißt man kann ein paar videos machen und wenn man mehr videos dann muss man subscri subscribe also learning by doing ist ganz wichtig und für äh, die lehrpersonen diese neue perspektive das heißt davon ähm, von Lehr lehrergeführten geführten unterricht hin zum schüler Konzentrierter Lehrer. Das sind meine Kinder, meine ähm, Schüler in der Klasse. Und dann kommt eine Reihe, eine Galerie von, von Projekten. Das ist zum Beispiel eine Horrorstory, das mit äh, Bansi App gemacht worden. Aber ich werde euch ein anderes Beispiel. Also hier ist ein E-Book zum Beispiel mit Beatstrips. -Beat ich zeige euch das. Schauen wir mal, wenn es sich öffnet. Ja. So, man kann durchblättern. Sie sehen hier, die Kinder haben, die Schüler haben eigene Fotos oder äh, Copyleft-Fotos, die alle äh, mit Attribution also, äh, sind. Gell? Also das ist zum Beispiel ein, ein, eine Geschichte, dass sie geschrieben haben. Ich habe das verbessert und dann haben sie... So ein geschieht und es ist wirklich interessant. Das können Sie sich selber anschauen, wenn Sie Interesse haben. Hier haben, äh, haben äh, Schüler ein, ein Filmreview, also ihre eigene Filmkritik. Und das, es ist eine Webseite zusammen mit Audiokommentar. Hier auf einen Google Maps haben sie äh, die Attraktionen von London beschrieben und das ist mit Avatars, also diese Avatars, äh, das haben sie mit Thinglink, also Thinglink, also eine Mappe, eine Karte aufgeladen und dann die Attraktionen. Damit Thinglink haben sie eine Zeichnung von Alice in Wonderland gemacht und diese äh, Hotspots sind Videos oder ihre eigene. Äh, nachherzählung äh, da haben sie äh, video interviews mit prominenten gemacht ich kann vielleicht das äh, zeigen also von einer webpage to a video interview das ist mein blog english for you das können sie auch mal schauen es sind äh, projekte seit 2012 dabei also sie haben zuerst äh, äh, die waren die lernziele äh, Present Perfect, also Personalerfahrungen. Äh, zuerst haben sie so eine Webpage über das war zum Beispiel von von äh, Rudolf Nureyev. Also das hat der Marco gemacht. Also Marco hat ein Unreal Chit Chat mit nu Rudolf Nureyev. Er hat recherchiert Informationen, Bilder, Videos, alles. Die waren Tänzer also eine Ballettschule in Udine. So, sie haben zuerst diese Webseiten gemacht und dann hier ein Video. Ich zeige euch nur ein kleines bisschen. <Musik> Now we are going to interview the famous dancer Rudolf Nureyev, who died in 1993, at the age of 55. He is early for us. So, Mr. Nureyev. Okay, da haben you born? Sie dieses Interview eigentlich in der Klasse gemacht, mit meinem iPad uh, aufgetragen. Also, das war wirklich in einem Klassenraum. Und dann haben Sie das alles mund also aufgetragen, auf aufgeladen. Das ist ein anderes Projekt über Roberto Bolle. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also ein Fam Famous Tänzer in Italien. Und das haben Sie, So, also es sind mehrere Pro ähm, Projekte hier über Prominenten. Oder Taylor Swift hier, das haben Sie mit Video äh, gemacht. Das ist mit Powtoon äh, ein anderes Problem. Ich möchte noch euch das zeigen. Und zwar äh, eine geolokalisierte Nacherzählung. Äh, ich zeige das von hier. Ja. Äh, es ist schwierig, manchmal für die, kind für die Schüler zu, äh, zu identifizieren, wo, äh, wo äh, Städte oder... Das war für Dental Technicians in einer äh, Berufsschule. Äh, sie hatten diese... Sie mussten Exhibitionen und Trades für, für Zahnärzte in Europa finden. Und da haben sie Informationen äh, gesucht und alles auf dieses, mit diesem Tool. Also man sieht das hier zum, Beis zum Beispiel, äh, das ist in Istanbul, also das, das, dieses, dieses Tool heißt... JP Story Map oder ich kann das auch in, auf meinem Blog zeigen, so sehen Sie auch die Kinder und das ist natürlich das Endergebnis von das endgültige Produkt nach einem Lernprozesses. also zuerst haben Sie eine, eine Webquest durchgeführt und die Mission, die Aufgabe war, ihr eigenes Chef in der Praxis, in der Zahnarztpraxis zu überreden, dass sie diese Exhibition, diese Fair, diese Messe besuchten wollten. Also sie müssten zwei verschiedene Optionen anbieten und dann dem Chef erst mit überzeugen, dass Paris besser als nicht, Istanbul ist und so, wie und so weiter. Da haben sie recherchiert und die Informationen zusammengestellt. Und dann haben sie mit Google Earth diese Geolokalisierung gemacht. Man sieht die Tours und hier haben sie mit diesem anderen... Also einige haben mit Google Earth und einige haben mit diesem Produkt gemacht. Und da sehen Sie meine äh, Schüler, die, äh, die das, äh, das Projekt äh, vortragen. Da sehen Sie im Labor, da recherchieren Sie die Informationen. Die waren die, äh, die, die Guiding Questions. Die Informationen, die sie dem Chef unterbreiten sollten, da sind die, die Schülerinnen, das ist ein Gymnasium, und sie vortragen. Und ich kann sagen, dass sie, die Performance, die Leistung war wirklich viel besser als normale, äh, das normale Lernen, traditionelles Lernen. Ja, das ist nur so ein Beispiel, das ich zeigen wollte. Ich gehe jetzt uh, back zu meiner uh, Präsentation. Ich möchte mit euch auch dieses, uh, uh, diese Webseite. Teilen. Ich habe noch zehn Minuten Zeit. Also da finden Sie, find digitale. Da finden Sie auch mehrere äh, Beispiele von italienischen Lehrer und Lehrerinnen, die meine Kurse für Digital Storytelling, also das Training äh, gemacht haben. Da ist es auf, auf italienisch, aber man kann einfach mit Google übersetzen. Und da finden Sie mehrere äh, Beispiele äh, in Kiel zum Beispiel. Das heißt also Lernfaden, die Lernaktivitäten, die in Englisch durchgeführt werden. Es sind mehrere Beispiele von Videos zum Beispiel über Biologie oder Climate Change. Und so, wie und so weiter. Das wurde zum Beispiel von einer Klasse, eine zwölfte eine, äh, Klasse von einem Gymnasium in Udine und sie haben äh, über Motorcrisis ein Video gemacht. Ähm, ja, das geht im Moment nicht. Warum? Da, da können wir das Video anschauen. Und diese Schülerinnen waren so kreativ. Ich war zu der Zeit, Zeit Digital-Koordinator in dieser Schule. Und sie sind zu mir gekommen und haben gefragt: Wir möchten dieses, dieses Song haben, und, aber dieses Lied. das war nicht erlaubt. So haben gefragt, aber ein Projekt der Krise hiedrige, dabei zu erklären, worum es geht. Sie wollten das singen. Und wir e non sind auch cantando perché si noi haben so wir so zuerst haben sie diese Präsentation gemacht über die Situation in Kenia, guter Kreis, Alphabetisation, la Population der Kenia, über die Bevölkerung und Kinder in die Schule gehen können und da suonano loro, hanno registrato con il loro cellulare. Sie spielen Klavier, sie SoundCloud, und sie haben SoundCloud App verwendet. Die ragazze non possono andare a scuola, perché devono lavorare. Sie können nicht in die Schule gehen, denn sie arbeiten müssen. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts Guess he kissed the girls who made them cry Those our face queen's a misadventure? God knows what is hiding in those weak and sunken lives Fiery throngs are muted and just giving love But getting nothing back, oh, peace ja, das war so ein Projekt in Kiel, das diese Klasse gemacht hat. Es ist äh, also für mich immer so eine Emotion, sie singen zu hören, denn wir hatten nie, nie geglaubt, sie könnten sowas machen. Äh, aber wirklich, also. Sie haben nur 20 Sekunden singen dürfen, denn wegen Copyright darf man nicht länger. Aber hier finden Sie, wenn Sie Interesse haben, mehrere Projekte von italienischen Lehrer und Lehrerinnen. Ich habe noch fünf Minuten Zeit. Ich zeige euch noch dieses Projekt, das meine Schüler und Schül Schülerinnen gemacht haben. A Place of my Own. Uh, so ihr Lieblingsplatz, wo sie hingehen, wenn sie uh, einsam bleiben möchten, über sich selbst uh, denken möchten. Okay, zuerst haben wir hier ein Brainstorming mit diesem uh, Tool uh, Ansel Garden gemacht, wo sie uh, ein, ein Wort uh, gesucht haben, neue Vokabel, um uh, eine Person, die uh, in einem Cabin, in einer Hütte wohnt, also ich habe den Kindern die, das Foto einer Hütte präsentiert und gefragt, wer wohnt in dieser Hütte, was für, was für eine Person wohnt hier. Also die Lernziele waren eigentlich diese, ne, die Modalverben äh, Modal, äh, in, äh, in Englisch, äh, wodurch man auch äh, raten kann, also Hypothesen machen kann. Und da haben sie geschrieben und alles Mögliche auf Badlet. Dann habe hab ich äh, andere äh, Fragen gestellt, zum Beispiel, Where are you standing? How would you feel if you had to live there for one year? Who would you like to take with you for one year? So, äh, sollten Sie in dieser, äh, in dieser Hütte äh, leben für ein Jahr? Wer würden Sie mit sich äh, nehmen und so, und so weiter? Das haben Sie äh, gemacht. Sie haben mit Padlet ihre eigene Stimme äh, aufgetragen. Und nach diesem äh, Sch äh, Schritt haben Sie hier über bekannte äh, Quotes, äh, bekannte äh, ja, Sentences about Solitude and Loneliness auf dieser auf und kommentiert. Nur danach haben wir Digital Storytelling gemacht, Sie konnten auswählen, Uh, unter Adobe Spark Page Video oder Our Books oder Edu Bouncey, bounce, so vier Tools. Und da haben sie uh, die, die, uh, die Fragen, also diese Guiding Questions gehabt. Sag uns, uh, wo du um, gehst, wenn du alleine uh, für dich selbst alleine sein möchtest. Uh, if you had to move to a secluded place, who, what would you take with you? Was würdest du mit dir mit dir mitbringen. Choose a quote about solitude and explain why it is meaningful for you. So ich habe den, den Schülern mehrere quote Quotes gegeben, also bekannte, und das ist, was sie gemacht haben zum Beispiel. Ich habe nur eine Minute Zeit. Ähm, da zum Beispiel hat die Julia eine Webseite, eine Webpage mit Adobe Spark äh, gemacht und äh, die, die hat ähm, durch äh, verschiedene Language Codes, nicht nur Texte, sondern auch Bilder, erklärt äh, ihr eigene Gefühle über Solid, äh, also Eisamkeit oder, äh, ja, Sie sehen, es ist äh, sehr schön, aber sie hat auch Englisch am guten Niveau, Niveau äh, verwendet. Und sie erklärt, was ist, und das ist die, die Quote, to go out with a setting sun on an empty beach is to truly embrace your solitude by Jean Moreau. This is, das ist, was sie, uh, I've always been fascinated by sunsets, so die Kinder haben sie auch ähm, über sich selbst ähm, ausdrücken können. Da finden sie noch einige äh, Beispiele. Und das äh, ist ein äh, HyperDoc am Nachmittag, werde ich noch einmal vortragen, also nur ein kurzer Vortrag äh, über HyperDocs in der Klasse. Und da, am Ende dieser äh, Lerneraktivität diese Lerne über -Gedi Gedichte G -G -G -Dichter, äh, haben die Kinder ihr eigenes äh, äh, Gedicht schreiben müssen, können über IM. Und das war das Beispiel. Also, ich äh, beende meinen Vortrag mit diesem, äh, mit diesem Video und hoffe, es ist äh, auch ein bisschen äh, Hoffnung für uns alle. Äh, es ist äh, auch Untertitel. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. I am. Ich bin mutig. Himmel in einem Sandkorn. Ich wünsche jeder, jeder hätte eine Chance. Ich hoffe, dass alles bald vorbei ist. Ich spüre die Flügel meines Schutzengels in der Nähe. Ich berühre die Herzen meiner. Ich mache mir Sorgen über die Gewalt in der Welt. Ich mache mir Sorgen. weine wegen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten in der Welt. weine wegen, die durch Egoismus und Gier verursacht werden. Ich bin ein sensibler, mutiger Mensch. Ich verstehe, dass es Zeit ist, zu wechseln zusammen dass Kinder unsere Zukunft sind. Ich träume von einem Tag voller Frieden und Ruhe. Ich versuche, meinen Schülern zu helfen, die Zukunft zu meistern. Ich hoffe, die Jungs werden es besser machen als wir. Ich bin, also Siedler, bin ein Idealist und deshalb habe ich mich entschieden, Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es war äh, interessant, wenn es Fragen sind. Die Slides teile ich sofort in der, in der Chat. Perfekt. Äh, und schließe die... Interrompe kondivision Okay. Also ich muss sagen, es war ein eine Ausflug in eine andere Welt und das ist wahrscheinlich genauso für die Schüler. Also, weil wir haben ja heute, äh, wie Sie wissen, sehr viel in diesem digitalen Bereich und dass man das so verknüpfen kann. Und was ich mir dann auch äh, denke, wenn ich mir das so anschaue, eben auch mit diesen äh, Gesangseinlage, man entdeckt Fähigkeiten von Schülern, die man eigentlich so nie erfährt. Weil wenn Nein. wir einen klassischen Unterricht haben, ist es also, ein. Praktisch sind diese Fähigkeiten nicht gefragt, ja, oder werden nicht... Äh, ja. ja, man redet eigentlich von zwei verschiedenen Gehirnen. Ah, die, die, die, die Kinder kommen in die Klasse und brauchen einen neuen Kopf, denn ja. ihren eigenen Kopf in der normalen Welt ist ganz anders. Es ist, also es ist... Ja. Äh, der Aber warum nicht? Ich frage mich nur, ich bin ganz neugierig, ich möchte den Kindern eine Chance angeben, anbieten und warum nicht? Man muss überhaupt keine Angst haben, nur vertrauen. Ja, also ich muss echt sagen, weil ich denke, es wäre ja auch Selbstbewusstsein und dass da dann vielleicht ein Schüler wirklich äh, das Erstaunen der Mitschüler praktisch äh, in Gang bringt, indem er dann zeigt, was er kann, was eigentlich. Bisher immer untergegangen ist, weil zum Beispiel so eine Singstimme, also oder, oder eben ein anderes vielleicht komisches Talent, das eigentlich in klassischen Fächern nicht zu Tage tritt. Ich finde auch, dass sich da viele Schüler vielleicht, die ähm, diese Fähigkeiten haben und nie nutzen konnten, vielleicht an anderen Stellenwert und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dann in der Klasse bekommen. Also ich finde diese. Ganzen, wir sind jetzt ja. weg, weil ich moderiere da jetzt auch irgendwie diese klassischen Einstiegssachen, in eine andere Welt mit sehr viel Musik und sehr schön. Ich habe aber eine Frage auch noch an Sie, und zwar eben auch von einer Kollegin, die sagt, dass sie sich vorstellen kann, dass es sehr, sehr viele Schüler interessiert, so eine Idee. Aber was machen Sie mit Schülern? Es gibt immer Minimalisten, die vielleicht sich dann schlecht oder wenig beteiligen. Geben Sie da was vor? Die Frage war genau, wie aktivieren Sie diese ja, ja, es ist nicht da. Also jede Klasse ist, ist anders. Gell? Es ist so wie ein Organismus eigentlich. Mit einigen Schülern funktioniert das ganz gut. Mit anderen, insbesondere wenn sie ein bisschen eingebildet sind oder sie glauben, sie bekommen sowieso... Alles eins. Gell? Die, ja, die ja. brauchen, also das, geht ins, das funktioniert sehr gut, insbesondere mit den schwachen Kindern. Also mit mhm. den Top-Schülern brauchen wir eigentlich sie nicht zu motivieren. Ne? Also ich habe zuerst versucht, in den Klassen, wo ich ein besonderes Gefühl hatte. Dann mhm. habe ich die Pro diese Produkte den anderen Klassen gezeigt. Ja. Das, könnt, das könnt ihr einfach auch mit all meinen. Was ich gezeigt habe von meinem Blog, das ist offene. Ihr könnt zum Beispiel den anderen, ihren eigenen Schülern zeigen: Schau, was diese italienischen Kindern gemacht. Hättet ihr Lust, auch das Gleiche zu tun? Und dann habe ich natürlich die Kinder belohnt und ich habe den Kindern eine gute Note gegeben. Also ja. sie haben daran gehabt. Also ich habe immer die Wahl freigelassen und zwar entweder macht ihr das. Oder ich mach, wir machen das traditionell. Ihr werdet getestet. Mhm. Also so, das war. Ganz klar. einfach, ja, ja. Ihr werdet getestet. Das ist, ihr macht eine traditionelle Prüfung, eine schriftliche, was nicht, also eine Prüfung, ein Test oder eine mündliche Prüfung. Das machen wir in Italien öfters. Also dies werden befragt. Oder wir, ihr macht das erste Mal vielleicht sagen Sie nein, das zweite Mal werden sie auch also ich, normalerweise lieben die, die Schüler die äh, Technologie es ist so wie eine magische ein magischer Bleistift für sie genau. aber die die Lehrer ähm, die Lehrer müssen auch das äh, natürlich ein bisschen steuern gar ein bisschen steuern aber versuchen sie mit einem kleinen Projekt und in, der, in ihrer sagen wir Lieblingsklasse wo man immer so dieses Gefühl dass die, die sie sind äh, so begeistert, sie wollen das machen und, und dann zeigen sie die Produkte. Ich habe deshalb dieses Blog, äh, diesen Blog erstellt zum ersten Mal, damit meine ich Klasse, ich habe sechs Klassen, dass die anderen Klassen auch sehen können, was es äh, möglich ist. Genau. Also ich würde, Ines, ist deine Frage somit beantwortet oder möchtest du noch was hinzufügen? Ich muss mal schnell. Ich glaube, dass das, äh, das war beantwortet. Aber Sie hatten nur, nur gefragt, eben, wie Sie die äh, Schüler, die äh, weniger begeistert sind, und das äh, dazu zwingen unter Anführungszeichen auch mitzumachen. Na, Aber zwingen? Okay. Nein, zwingen überhaupt nicht. Also also ein digitales Produkt, so wie Sie gesehen haben, kommt nur von der Seele. Also die Kinder wirklich, sie, sie geben ihr ganzes Herz hinein. Und manchmal werden sie auch beleidigt, wenn ich Lehrerin keine Zeit habe und nicht genug Zeit habe, ihre Produkte mal mich zu, anzusehen. Und sie fragen, ma Professoressa, Sie haben mein Video nicht gesehen? Ich ja. habe so viel gearbeitet. Warum? Sie müssen mein Video auch mal schauen. Also ja. Sie wollen wirklich so eine, eine ja. Ich, ja, hoffe, ich es. noch einmal Danke von der ganzen Gruppe sagen, also sind alle begeistert. Vielen Dank auch, dass Sie sofort die Materialien zu Gut. gestellt haben. Also Gut geschehen. Und wenn, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen möchten, ich ja. habe vielleicht auch meine E-Mail, schreibe, schreibe in, in dem. Scharte. Sie können mir ja. gern kontaktieren äh, oder meinen Blog anschauen. Das geht auch. Ja, so habe ich da. Alles okay. klar. So, Vielen Dank für die Einladung. Und äh, am Nachmittag trage ich noch einmal vor über ja. HyperDocs und Choice Wie spät ist das noch vielleicht, dass Sie das schnell sagen? Wie spät? Äh, es ist äh, äh, 2.40 Uhr, glaube ich. 42. Ja, zwei, ja, ja, ja, 2 Uhr, 14 Uhr 40, ja, ja, stimmt. Okay, passt. Danke, also Mahlzeit allen. Ja.